Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist immer noch Chris und heute geht es mal nicht um die Rundkabine und nicht um meine Garage, denn wir fahren jetzt mal äh, ein paar Orte weiter. Dort ist der liebe Patrick vom Kanal Kiste Pro. Der hat auch seine Mietgarage, hat dort ähnliche Aufbauten, so eine Empore wie ich, hat dort die Elektrik selber gemacht vor zwei Jahren ungefähr und äh, so sieht das aber auch aus. Er ist nämlich kein Elektri Elektriker und äh, da gibt es ein paar Sachen, die man optimieren kann. Wir packen jetzt ein paar Sachen zusammen, fahren hin und Seid gespannt, was wir daraus machen. Moin Patrick. Das Natürlich. Was ne? geht? Wie hey, gut. Gut. Die Buchse sagt was anderes, Alter. das? Genau. Der PE, den du hier weggelassen hast, das ist der, der dir das Leben rettet, wenn mal was schief läuft. So, kurz noch vorab ein paar Sachen, die ich noch dazu sagen möchte, wenn ihr solche Sachen seht wie Elektroinstallationen, die selbst gemacht sind und ihr seid nicht Elektriker. Ähm, lasst euch da bitte ein bisschen helfen. Wir haben jetzt auch beim Patrick in der Garage nicht alles ganz normgerecht gemacht, aber so weit, dass es nicht mehr gefährlich ist. Man kann damit arbeiten, man kann damit leben. Das ist nicht so schlimm, was wir da gemacht haben. Ähm, wir haben versucht, das alles sicher zu machen. Also das haben wir auch geschafft. Es ist sicher geworden äh, und auch hübsch, wie ich finde. Aber wenn ihr jetzt nicht so die Ahnung davon habt, dann lasst noch jemanden drüber gucken, der ein bisschen mehr davon Ahnung hat. Ich habe das jetzt gelernt. Ich bin Elektriker. Ich hatte zwar auch meistert, Meister, zwar kein Handwerksmeister, aber ich habe genug Sachverstand davon, dass ich weiß, dass das, was wir da gemacht haben, nicht gefährlich ist, dass davon keine Gefahr ausgeht. Das kann man sicher betreiben, ohne dass irgendwas kaputt geht, ohne dass jemand drauf geht. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel irgendwo mal zwischen den Schutzleiter weglasst, diesen grün-gelben Draht, und da kommt irgendwo Strom hin, wo er nicht hin soll... Dann kann es das sein, dass die Maschine, das Gerät erstmal weiter funktioniert, aber wenn dann jemand ans Gehäuse fasst oder irgendwas anders passiert noch, dann habt ihr echt ein Problem. Also seid da bitte so vernünftig und lasst euch helfen, wenn es nötig ist, okay? Sieht ja einfach so klein in dir aus. Du bist ja von der Zerg, oder? Ja, 1,80. Ja. Wie groß bist du? 1,93. Oh, Je nach morgens, abends unterschiedlich. <lacht> ja. Okay. Ja, Patrick, du hast eine Lampe an, Wir haben was versaut, ne? Genau, wir haben hier, ich habe hier, noch reingebohrt und hier genau hier hinten dran. Oh, guck mal, das ist wieder gebrochen. vielleicht kannst du es öffnen. Oh, ja. Also ist die Elektronik drin, das Vorschaltgerät von genau. den LEDs. Ich habe leider die falsche ja. Seite gebohrt. Passiert schon mal, ne? Wenn man einfach mal mehr, also, wenn man schneller arbeitet, als man denkt. Ja, ja, da ist noch abisoliert. Lieber eine neue gekauft für 10 Euro, anstatt die hier zu benutzen. Die ja, können auch schön reingebohrt in die, die Elektronik. Hier ja. genau, gegen die, die Widerstände. Ja. Abisoliert auch. Nee, nee, lassen mal lieber bleiben. Ja. Vernünftige Lampe dran gebaut der jetzt. Ich hab eine frische. Verkabelt war ja schon mal alles, nur ähm Freestyle. Freestyle würde ich nennen. <lacht> DIY-mäßig. Ja, du bist ja äh, Kaufmann, oder? Genau, ja. Kaufmann, ja. Nee, wir haben hier alles sauber verkabelt. Wir haben hier, ja zum hast du. Äh, sieht alles, man das? Sieht man das die Dose? Ne, in sind da ne? ja. Ja. Okay. Da oben sieht man es, oder? Alles sauber verkabelt. Ordentlich und jetzt das Geilste. Es geht hoch auf die Empore. Das genau, zeigt. und wir haben die Empore separat geschaltet. Da oben sieht man schon, da. Genau. Tada. Das Ganze Hier separat schaltbar. Das wenn ich hier oben arbeiten möchte in Zukunft, dass ich hier nicht arm und nicht raushauen kann. Plus Steckdose ja. und es ist einfach perfekt ausgeleuchtet. Das ist einfach. Weil da oben passiert demnächst noch ein bisschen was, ne? Da passiert, ja, 2021 wird dir ein bisschen was passieren. Ja, aber. Die das gekommen, du hast du ja hast du einen Zeitkanal, ne? Du hast ja nicht nur Kiste Pro, du hast ja auch noch eine Plastik-Nerd. Ja, genau, ja, da geht's hauptsächlich um Plastik. Außer also die Garage ist Kiste pro plastik ne? Da passiert eigentlich alles so, was ich ja. bauen, machen, tun will und mir selbst beibringe. Und yes. Plastik-Nerd kommt nächstes Jahr auch hier rein, der wird da oben sitzen. Da geht der Punk ab. Ja. Dann geht der Punk ab, ja. Geht das? Ja, muss gehen. Zwei Meter Riese. Du bist so groß wie ich, wenn ich auf der Leiter stehe. Komm, ich bin der Werkzeughalter. Ja, komm, hier, das war auch eine Funktion. Das ist auch eine Funktion. <lacht> Arsch. Ja, den einen typen lasse ich nur zu Hause raushängen. <lacht> Mal gucken, was er sich da gebaut hat, der Patrick. Und das hier hast du äh, selber gedruckt, wie war das, ne, die, das Garagenkind? Ja, ja. Ist das ich nicht ganz fest. Okay. <lacht> <lacht> die, die Umstände bei der Kiste Pro Garage, die, die sind etwas anders. <lacht> ich dachte, ich hätte ja Platzprobleme, aber das hier ist ja schon der Luxus. <lacht> Noch habe ich hier Platzprobleme, bald nicht mehr. Bald ist alles ja aufgeräumt. Sobald die Elektronik hängt alles an der Elektronik. Ja, ja. ich habe auch Ausreden für meine Platzprobleme. Hier unser Stromzubringer für unser Licht. Stimmt, wir haben über Akku gearbeitet, während wir ja. hier offline waren. Wir haben über Akku gearbeitet, Ja. dass wir es einfach aufgefilmt haben. Jetzt ist wieder Lichtstrahl da überall. Schon ganz gut geworden. Also wir haben hier ein dickeres Kabel hochgelegt zur Verteilerdose. Und äh, ja, hier, ich habe mir den Finger gehackt. Ähm, und von da aus, da oben haben wir dann verteilt, weil vorher lief das alles hier über ein ganz normales, was war das, 1,5 oder 2,5, was 1, haben wir genommen? 1,5 war es vorher, jetzt ist 4 bis 2,5. Genau, wir haben hier nichts unter, äh, unter 2,5 verlegt, ne? Nichts, ich glaube nur da hinten die Lampen. Äh ja, die Lampen von Serie aus laufen, war 1,5, was das ist. Oder 0,75 war das und wir haben es auf 1,5 von der Verteilerdose aus verlegt, ja. Und das ist ja auch nur eine LED. Ja, saugt nichts. Äh, ist schon... Qualitativ schon ein ganz guter Cutter hier, muss ich sagen. Würd, Werbegeschenke. Ja. Der Vertreter von Würd, der immer hier vorbeikommt und mir auf die Eier geht, weil ich was kaufen soll. Eine Wasserwaage für 99 Euro und so einen Scheiß. Ja. Äh, besseres Wasser drin in der Waage? Ich, ich habe keine Ahnung. Also, ich habe heute wieder ein Angebot bekommen, Er da falsch vom Glauben ab. Ohne Scheiß. Pass auf, ich zeig dir das. Ja, San Pellegrino, Alter, also der bin. ja, San Pellegrino, genau. Das ist das Coole. Ich habe sein Video vor einem Jahr gesehen, als mein Pickup im Gespräch war. Ja. Habe ich dein Video gesehen. Das ist das, uh, Genau. in der Mitte durchknicken. Ja, ja. Genau, der Barcelona ja. Navara. Und dann hast du mir irgendwann geschrieben, bla bla bla Amazon. Und dann hast du mir nochmal geschrieben, hey, ich habe deine Elektronikprobleme bekommen, hast du Bock, kann ich dir helfen? Ja. So. Dann bin ich auf deinen Kanal gegangen, weil mhm. du auch einen YouTube-Kanal hast. Ja. Und habe ich gesehen, hey, ich kenne auch deine Videos. Das war einfach, das ist Zufall. Ja. Zufall geil und ich bin froh, dass du mir geschrieben hast, dass du hier geholfen hast. was machst du denn jetzt? Erzähl mal gerade. Ah. Was machst du da gerade? Ich deisoliere. Ne, doch. Abisoliert oder deisoliert? Was heißt abisoliert? Ab das machst du mal. schön. <lacht> ich bin das begeistert, wie alles, du. Alles mein Werk hier. Ja, ich bin begeistert, wie du das kannst hier. Du bist einfach zu groß. Ich? Ja. ja. Zum zweiten Oberbauer, deswegen passt du da nicht rein. Ja. Ich, Hering, passt da zweimal rein, das ist kein Problem. Ja, ich habe halt meine 120 Kilo gut verteilt, ne? du, du stemmst zu viel auf der Handelbank. Wie, ja. okay. wie findest du meine Verkabelung, Schlippenmatt, oder? Die ist sowas von schön. Ja. Die ist prima. Ja. Prima. Okay. Prima. Nochmal. Ja. Okay. Rohe Gewalt, Junge. rohe Gewalt. So ist es bei, der bei den Elektrikern. Schreinermeister arbeiten alle sanft und zart. Ja, ja. Fischen Tanne. Und die Elektriker klopfen einfach drauf. Ja, du hast noch nie mit Schlossern gearbeitet, was? Ja gut, ja. die sind nochmal noch mal eine andere. Nummer, ja. Die Schlosser. Wie wäre das mit der Macht des Schlossers, wenn er mit dem Hebel schafft? Hm? Äh, Mächtig ist das Schloss aus Kraft, wenn er mit, wenn das mit dem Hebel macht oder so ähnlich. Oder wenn er mit dem Hebel schafft. Also aktuell haben wir noch einen ziemlichen Haufen Kraut. Ne? Du hast noch einiges vor dir, du willst hier das Makeover noch zu Ende bringen? Genau, Sonntag hoffentlich kommt es online. Ja, also Aber ich muss noch ein bisschen was abbauen, ich muss noch ein bisschen was aufräumen, ich muss noch ein bisschen was ordentlich machen. Aber hier passiert danach etwas... Hat noch, etwas. Hat noch Potenzial hier, ne? Das hat Potenzial. Ja. Aber so ein Teil. hat halt... Der Hat auch Potenzial. Auch Potenzial ne? Das sind auch gemacht, die Tage. Wenn alles sauber und ordentlich ist und ja. man arbeiten kann, dann geht es hier wirklich los. Oben, Plastikmüll, unten, Kiste ja. ah, Ich freue mich extrem. Ja. Ich freue mich extrem, dass es jetzt hier alles leuchtet, alles sauber ist. Ich keine Angst mehr muss wenn ich hier oben mit Teil einen geschossen bekomme. Ja stimmt, hier um oben die Verkabelung, die war ein bisschen äh, mutig. Ja. ja. Aber jetzt kann auch die Tochter hier reinkommen, das ist auch ganz wichtig. Die Tochter kann jetzt hier reinkommen und kann eigentlich alles anfassen, ohne dass was passiert. Ja. Ja, wir hatten vorher so ein paar offene Klemmstellen, die haben wir jetzt behoben. Ne? Früher hat es gereicht. Ja, es hat zwei Jahre gehalten und es ist nichts passiert. Also das spricht schon mal dafür, ja. dass es nicht ganz so schlimm war. Ja, ja. ja ihr seht halt zwischendurch die Szenen hier, vorher und nachher vergleiche vielleicht, wie es mal war und wie es jetzt ist. Auf jeden Fall, vielen, vielen, vielen Dank. Das ja, ne? Wir haben hier voll viel Platz im Vergleich zu vielen anderen, die in der Garage schrauben müssen mhm. oder im Keller. Das Problem ist, du kriegst halt hier ja im Rhein-Gebiet nichts, du ganz gar nichts. Und das ist halt ich bin froh, dass wir das haben. Wir haben super Vermieter super ich sage vielen, vielen Dank. Gerne. Vielen, vielen Dank und äh, hoffentlich kommt bald dein Innenausbau mit den XPS-Platten. Ja, das ist äh, so gut wie fertig. Ich bin bald fertig mit der Kabine. Das nächste Video gibt es dann nächste Woche. Das wird interessant. Also ja. Ich bin gespannt, wie die Hängeschränke oben durchhalten, wenn du da mal Bücher reinstellst und dann offroad fährst. auch fortfährst. Ich werde es euch wissen lassen. Kein das Ding. wird geil. Da ja. habe ich Bock drauf. Ja. Das will ich selbst wissen. Okay, das war's von dieser Seite hier. Like da lassen, abonnieren. Fragen, Adrian, krieg wohl runter? Glocke, Glocke nicht vergessen. <lacht> Und hier äh, Patrick beim Kiste Pro, der ist irgendwo verlinkt zwischen euch ja, bestimmt schon. Also, dann wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Vielen, vielen Dank. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao.